Ich glaube, das ist das Kampfthema vom vierten Teil. Ne? Klingt das unter rein? Äh. Ne ist das? Ne ist das? Ach, oh, Hortenzia. Hab's doch richtig geschafft. klang sehr jung. Ich dachte, es ist Anna, aber nee. Okay, cool. Das ist noch nicht schlecht, ne? Bild ich mir halt nur ein oder habe ich deutlich mehr weibliche Leute, die mich aufwecken als äh, männliche? Wir haben Klan, wir haben Butchern, wir haben John Zelkov. Okay, Alchemist. Okay, aber ich glaube, wir haben sehr viel mehr weibliche Leute, die mich aufwecken. Okay, Good. Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist an die Ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Wir spielen heute. Wie man vielleicht an den Klamotten ja erkennen kann, gott Sidequest. Ne, ich habe mich natürlich für die für the dressed for the occasion. Ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch nennen würde. Und ja, wir haben wieder, ich habe wieder ein paar Sachen hier offscreen Screen gemacht, die ich jetzt hier kurz abhaken werde. Ist nicht so viel, weil ich habe ja im letzten Part schon ein paar Levels gemacht, ne, so bandlevels Von daher ging das relativ schnell. Ähm, wir haben einmal Gut, Frage ich weiß gar nicht, auf welchen Bildschirm ich hier gucken soll. Vor mir oder rechts von mir? <lacht> ich habe mich schon angewöhnt, jetzt hier auf meinen Aufnahmebildschirm zu gucken, weil er jetzt nicht hinterher hängt. Ein paar Sekunden so. Wir haben oh, ich bin blind. Oh, so. hier, Louis, den haben wir mit Lind trainieren lassen. Weil mir gefiel die Kombination mit Panzer Einheit, die mehr Geschwindigkeit kriegt. Ich ich glaube sie wird ein paar Namen hier erwähnen, so eine Anspielung so oh, ja da ist ein Charakter aus Feible 7. Aber ne so dann habe ich Clan mit Corin trainieren lassen, damit er jetzt Gegner festhalten kann. Mit dem guten Donnerzauber ist jetzt sogar treffen sehr wahrscheinlich. Da kippt einfach um nur vor Schock, so und dann habe ich noch Anna mit bei trainieren lassen und die sind jetzt schon B damit sie mehr Glück bekommt und mehr Glück bedeutet mehr Geld wegen ihrer persönlichen Fähigkeiten. Ne? Bei der kann ja jetzt über Level 10 trainiert werden. Das ist nintendo zusammengefasst das Ist nintendo 1 und 1 zusammengefasst ich weiß nicht so dann haben wir natürlich noch ein paar unterstützung aber auch nur so drei nee, nee, doch mehr doch sehr viel mehr äh, ich habe Wanda ein paar Dinger geschenkt ein paar Schutzabulette oder wie auch immer Und ja, ich bin relevant in ich das ist jede. Das gab schon eine Million Mal im Film. Das ist Frederick und Crom all over again. Also der übervorsorgliche Übervorsorgliche Ritter oder Diener, der sich um den Hauptkammer da kümmert. Dann sagt der da irgendwann mal: "Hör mal, das ist ein bisschen zu viel, was du hier machst." Und dann am Ende versteht der Ritter so: "Okay, ich weiß, ihr seid sehr selbstständig." Was oh, für ein Körper Sie hatte. <coughs> Shinryu-sama ich nicht. Shinryu-sama auch. <laughs> ein ich ich nicht. Shinryu-sama auch. Kann ich nicht. ich nicht. ich nicht. Shinryu-sama ich aber er hat einen grottigen Verteidigungswert. Okay, ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich Einfach nur in moderne Version von Fire Emblem Awakening, so ich habe Zellkopf hier mal mit äh, Zitrin gefahren. Mal gucken, was hier losgeht. <lacht> <lacht> Angeblich ist er irgendwie, weil nicht steht er auf kleine Kinder, keine Ahnung, irgendwie war er falsch übersetzt. Lauten Kollegen. Er hat irgendwie John irgendwie Bonbons angeboten oder so. Was ist <lacht> Ich 続き Vogel tot und ich habe ihn gegessen hm? er war köstlich 苦手いや。力強く。すだち。ああ。 Kotonami, ich habe mir den nämlich von dieser Insel gesprungen bin. Mega Tai so stolen. Okay. Der hat Probleme. So Alfred und Janaka. Keine Ahnung, Janaka haben wir irgendwie noch nicht viel gesehen in letzter Zeit. あや。das ja. ja. ich ich halt はアルフレッド씨。こんなところで 色々と詮索した方がいいのかねまあ、 Gut, ich siehst du. Nun, nicht? Okay, ich bin zwei jahre sondern dann haben wir aber und hat aber sein was in Ja, ja, <lacht> 先ほど<笑> 絶対的な可愛さ aber ich weiß schon alles über dich ich weiß alles über dich ich beobachte ich jeden tag jede sekunde okay so ach er hat schon mit fast allen charakteren ich glaube wenn ich alles supports beischalten werde das ist wahrscheinlich unmöglich ein spiel durchlauf außer wenn ich grinden würde was ich nicht mache so, haben wir da hinter uns zwölf Minuten, boah, kein Ding. So, wir haben das Leicester Allianz in Vorlagen, ein land, in einem anderen land. ein anderer Ball. Da müsste jetzt irgendwann der bögen geschickt einzusetzen weiß. Ja? So, dann gehen wir noch was essen und dann müssen wir noch zum Brunnen, weil wir haben jetzt hier diese Funktion freigeschaltet. Ne? wir können Items umwandeln in, weil also nicht komische Items. Ich habe irgendwie ich das gleich mal. Dann gehen wir erstmal essen. Ja, kochen wir etwas. Ja, koch mich. Ja, mit wem denn, ne? Gute Frage. Wen tue ich gleich nicht im Kapitel einsetzen? Ja, nehmen wir mal Diamant und... wo ja, kann setze ich eigentlich gleich ein habe ich eigentlich geplant so viel so weiter plan jedenfalls aber kann sich ja noch ändern habe ne? ich, ich glaube zwölf charaktere vorbereitet hm, kartoffel fisch auflauf hm, geschicklichkeit finde ich ehrlich gesagt wichtiger als alles andere geschicklichkeit ist meiner meinung nach der beste wert so. Einfluss ausweichen auf gegner doppeln kann Uh, Gemüse. Okay これ nicht gut gut. Nein. Aber hey, Erfolg. Ja, und du hast es vermosselt Wenn jetzt das Kapitel dadurch unmöglich ist, dann mache ich dich weil nicht verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich. So, und zwar... Ach Gott, wo ist er dabei? Äh, hier, ne? weil man kann hier seine eine Visitenkarte oder was auch immer hier ändern, habe ich das schon mal gezeigt, ja, ne, hier mit dem Bild, ja. Und da habe ich mal nachguckt, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie neue Charaktere bekomme, dann werden die hier, dann werden die ja angezeigt und so, ne. Äh, wo kann ich hier dings einfach ein Stempel, ne? So, und hier hat man einen stempel von jeden charakter und jeden emblem ne? und jede waffe die man freigeschaltet und hier wurden auch schon die ganzen hier wurde dieser, dieser kuchenstab glaube ich schon erwähnt und da habe ich noch einige andere sachen hier gesehen ne? irgendwie sehr viel essen ist ja angezeigt worden ich weiß nicht genau was das ich nehme das sind alles sachen die ich aus dem brunnen bekommen kann Ne, <lacht> ne hier ist der kuchenstab und ich nehme einfach mal an, das sind alles Sachen aus ähm, Fire Emblem Heroes, also ein Mobile Game. Das ist auch so, ein, so ein, weil nicht so ein gacha game ist. Und da gibt es halt immer so Festtags-Events, so Halloween, Valentinstag und was ist nicht, alles Weihnachten. Und ich nehme an, diese Items sind alle daraus, weil die sind definitiv nicht aus den offiziellen Fire Emblem-Spiel. Und da gibt es normale Waffen ich sag normal so letztes mal haben wir so einen Kuchenstab bekommen ne ich packe mal hier rein weil erste Stufe habe ich ja letztens bekommen das finde ich jetzt nicht so dolle packen wir da rein ne und ich habe mal geguckt wie viel das wert ist so zu verkaufen war nicht so gut nur so weil nicht 200 oder so gegeben so was passiert wenn ich hier ich will mal jeden Stern hier ausprobieren ne? und zu gucken was für Items man bekommt ne? ich pack mal ein Elixier oder kann ich auch ein Antidot reinpacken ne. ich war mal in erste Stufe und Elixier hier rein ne Wird wir jetzt letztes Mal mal einen Stern Gegenstand bekommen ne? ich will einfach mal jeden Stern Gegenstand hier ausprobieren ne? so nächstes Mal, ich mal zwei Sterne Dingen dann sehe ich mal was das für Items sind ne? mm -mm. So, dann gehen wir weiter ne? wir machen heute wie gesagt Sigurds, äh quest oh Gott, da kommt es so. ich habe alles nach Boah, ich weiß ich gucke tausendmal nach aber ich will nicht nur sicher gehen ne? sonst habe ich es verpasst und dann ärgere ich mich so wir gehen zur weltkarte und diesmal habe ich nicht den fehler gemacht und habe... Ähm oh mein Gott. Mach, mach ja. Diesmal habe ich nicht den Fehler gemacht und habe Sigurd jemanden gegeben. Weil diesmal... Habe ich daran gedacht. Wir, wir machen ja sie Sigurds. Quest, von daher wird er nicht mehr hier ausgerüstet sein irgendwo, ne? So und wie man hier sieht Level 5 ne? Und die Hauptstory, wo ist die Hauptstory? Ja, ne? Also ja. ist wahrscheinlich perfekt wenn man das machen. Hm. oder oh, war Training oder so, ne? gar nicht mehr so viel Corin. Corin, Erika. Sigurd. Ja. Was hat hier? Live. Okay. Okay. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Sigurd. Und Schauplatz einer Prüfung für den VM gott Da ja, bin ich mal gespannt. Ne? Fire vier 4 schon sind eine ganze Weile her. Weil ich das gespielt habe. deswegen werde ich wahrscheinlich die karte nicht wieder erkennen ich weiß nur was an was ich mich erinnern kann ist die karten in final 4 sind gigantisch also die sind riesig da spielt später an einer karte irgendwie mehrere tage dran wahrscheinlich oder mehrere stunden weil die einfach so riesig sind ne? die größte karte in diesem spiel die wahrscheinlich irgendwann vorkommen wird ist wahrscheinlich nur weil ein Zehntel von der Karten von den Karten und feiern 4. sagt Ich, ich Welt nicht dann vor allem 9 und 10 Matthäus das Hat die Sache vor allem im 1 bis 6 kamen nicht außerhalb Japans raus, die sind alle nur durch Romax und so spielbar Aber gewesen bei Emulatoren. Und Nintendo macht irgendwie nicht ich um irgendwie die Weile nicht die irgendwie zu re releasen. Also, da ist nicht wie Final Fantasy oder so, wo du jeden Teil mittlerweile irgendwie online kaufen kannst oder so. Das ist noch schlimmer als mit der Tales of Serie. Die ersten bis sechsten Teile die kriegst du. Nie. Die haben mal halt ein Remake vom Fire Emblem 1 rausgebracht. Also Remake, das war wirklich die Nintendo Version. Also die alte Nintendo Version, nur halt auf Englisch. Und die war auch nur für kurze Zeit verfügbar. Was soll das eigentlich? Ich habe mir natürlich geholt, ne? War irgendwie nur so für einen, einen Monat oder so konntest du halt kaufen. Was ist das für ein Marketing? Ich verstehe halt nicht. Ne? vor allem 1 bis 1 bis 6 die sind auch nicht mal schlechte spiele haben alle so ihren eigenen eigenen charme oder eigene gameplay elemente ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst was er gesagt hat aber ich weiß sowieso nichts mehr über im 4 ich weiß nur es gab incest irgendwann vor allem 4 die story war ganz schön hart also da war nice ich habe genau zwölf charaktere vorbereitet die geschichte von feiern vier war ganz schön die war noch das ist das Game of Thrones unter unter den teilen irgendwie der Hauptcharakter oder die Hauptbösewichtin war irgendwie ein, ein Inzuchtprodukt von irgendwie den Hauptbösewicht und ich glaube dem Vater oder die Mutter von oder die gelobte von Sigurd irgendwie so weit, ich weiß das nicht mehr also äh, das ist krasses Zeug passiert im vierten Teil <lacht> was er heute natürlich nicht mehr machen kannst die haben alle Lebensbalken sehe ich gerade. Der ist Level zwei, Der hat maximierte Werte. Hey, ein Moment, ein Moment. Der Typ ist Level 20 Das ist auch maximal. Der hat grüne Werte. Grüne Werte bedeutet, der hat grüne Werte bedeutet, der hat ähm, seine Werte maximiert. Wenn ein Wert grün ist, dann bedeutet das dieser dieser wert gecappt also du kannst äh, er kann den nicht weiter erhöhen nicht level ups er ist aber 20 er hat Vororden er ist auch fast Maximal Level. einfrieren ah, das ist eine coole anspielung ja man muss immer von festung zu festung reiten in äh, und vor allem im vier muss eine einnehmen nachdem man die eingenommen hat muss man äh, muss man zur nächsten gehen oder der teil fing der Kriegerlanze so. und ja äh, vor allem dem vier sind immer schwadronen aufgetaucht also die gegner sind immer so begleitet worden von irgendwie so sechs leuten oder so dass also die ganzen boss oder so und da muss es halt gegen Dutzende Gegner kämpfen, ne? also vor allem im vier war Gameplay mäßig geil. Da, da hat man irgendwie so ein echt irgendwie hat Gefühl, als wäre, als würde man irgendwie keine Ahnung so riesige epische Schlachten haben, anstatt irgendwie so weiß ich nicht so auf so einem kleinen Feld oder so oder in so einer Arena, dass er wirklich irgendwie so das Gefühl hat, du wirst irgendwie hier auf einem riesigen Schlachtfeld sein. So, aber so wie ich das sehe ist eine Brücke. Das heißt, er kann sich nicht bewegen. Ne? Oh Gott, was ist dieses Kapitel? Ich meine, ich habe schon einen Plan, ja nicht? Ne? Meteor, ehrlich? Okay, da Was ist dieses Kapitel? Was da voll der Horror hier? was wäre wenn ich hier später reingekommen wäre ich meine wenn die immer nur zu level 8 ne? aber wenn ich hier mit level 20er leute reingegangen wäre ne? Faktur, ey. also ja ähm ich finde aber hier gibt es noch eine halbwegs eine halbwegs machbare lösung für all das hier ne? und zwar schweigen nur halt... Der hat all seine Werte maximiert, sich gerade. Das ist ein gekappter Weiser. er hat alle Werte maximiert. Er ist der stärkste Weise, den, den man haben kann. was seine Verteidigung 20. Oh mein Gott, ey. okay ähm ich weiß nicht wollen die mich ja stressen oder weiß ich nicht wollen jetzt hier so schnell wie möglich mache oder hauen die irgendwann ab oder gibt es irgendwie eine andere Lösungen wie hat hier erledigt werden muss also da muss irgendwie ein Haken an sein die können wir ja nicht irgendwie level 20er Gegner hier reinpacken die ich nicht besiegen kann also kann ich wahrscheinlich besiegen aber mein Gott ey. so so, hier, sieht mein, hier sieht man mein Setup. Ne? Wer wen hat so, Waffen und so habe ich alles vorbereitet. Ich habe genau zwölf Charaktere äh, vorbereitet. weil Sonst tue ich immer nur zehn Charaktere vorbereiten, weil ich weiß ja nicht, wie viel Charaktere ich mitnehmen kann. Ne? In manchen Kapitel kann man ja bis zu zwölf Charaktere mitnehmen. Von daher, ich mir gedacht packe packt mal zwölf rein. Eine Art bei weil er mit dem Glück bekommt beziehungsweise mehr Geld durch Bombengeschäft hier, ne, durch Glück abhängig ist und weil sie Magie braucht wegen ihren Waffen und damit sie tanzen kann. Nee. Kagezu ist mal mit am Start, Klan ist dabei mit Corin. Er wird alles festnageln können mit donner Kann immer von drei Reichweite angreifen und dann die Gegner festnageln, was ich sehr gut finde. Und Corin gibt auch ein bisschen Magie. und ist mal zum ersten Mal zum, äh, am Start. ihn habe ich mal der Tomahawk gegeben. So, er hat den die super, dazu super die super Silberlanze mit der Emma letztens abräumt hat. So, Alcrest haben wir auch mal zum ersten Mal in seiner entwickelten Klasse. Die mehr habe ich eine bessere Stahllanze Ich habe die Stahllanze mal hochgeballert, damit sie ein bisschen mehr Schaden macht. Hoffentlich so farben ist wieder am Start. Selin habe ich Lucina gegeben, damit er besser trifft. Hoffentlich und ja, ähm, das sieht sehr heftig aus hier. Also, ja, das... Ich weiß jetzt nicht genau, ob mir dieses Kapitel bisher gefällt. Mal gucken sollte. Ich kann ich ja wohl locker mit Dings erledigen. Ja, mit äh, Kagetsu. Ja. Und der Typ, der... Jedes, in jedem Kapitel steht er genau verkehrt. Ich wollte ihn, also nicht, hier oder hier platzieren, damit zu mehr Schaden macht, ne? aber der ist immer ein Schritt entfernt von da, wo ich den haben will, ne? Warum kann ich den nicht bewegen? Das ist in jeden einzelnen Kapitel so bisher gewesen. Ich fasse das einfach nicht. So, oh, ich habe zwei Ritter sich gerade. So, und bevor ich es vergesse. So, einfrieren ich habe ihr einbringen gegeben aber ich glaube ich werde schweigen eher gebrauchen habe ich überhaupt schweigen wenn nicht dann, dann wird hier nicht gut gewesen so. also ich bin mal gespannt was hier jetzt abläuft gleich in dem kapitel weil das sieht schon recht krass aus ne? Das heißt, du bleibst da stehen, ne? Okay. Das finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Das klingt nämlich so, als hätte ich unendlich Zeit hier. Also, klingt für mich nämlich so als würde hier nichts passieren bevor ich nicht irgendwie die brücke unterlasse. das heißt ich kann ja so ich kann mir so viel zeit lassen wie ich will gerade hm. das ist schon mal ein positives ne? So und er doppelt natürlich nicht er wird ja wohl, wohl kritten einmal ne? Kabalt tut er ihn auch kitten. Den habe ich Erika gegeben, wegen meiner Abwehr, ne? Da ist schon Level 2, oh, naja. schon ne? Nee. macht oder auch nicht. Okay, finde ich besser. So. Ich habe das nicht mitgenommen, weil irgendwie kriegt er keine Erfahrungspunkte meistens. Von daher... Wer trifft mich von ihr Aber ihr habt nur irgendwie Fraktur oder so, ne? Ja. Die Musik kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Also so vertraut mit der Musik bin ich jetzt nicht mehr. Ich kenne nur noch so. Das hat normale Kampfthema, wenn ich mich irre. also wir können jetzt hier nicht gerade viel machen aber ist auch nicht so schlimm ne? ich könnte ihn hier anlocken den Magier ein ausweichen 72 das elfenlicht licht ja, lass wir mal der trifft mich auch noch hier im wald von daher das nee, war mal ja. oh. so ich bin echt gespannt wie das hier gleich ablaufen wird ja. aber hier wird mich nicht mehr treffen ah, jetzt muss ich wieder meine waffen aufsammeln Ah, kann ich da reinstürmen ja ne würde ich sagen kann ich reinstürmen und die alle erledigen bevor die mich erledigen ich glaube eher nicht und du ihn erledigen ja ne? hm. kannst du bitte schon mal kritten oh, Servus. Was mit ihm da? Hm, den kann ich auch im Nahkampf verlegen So, noch kann ich auch noch mal tanzen, ne? Ich habe ja Anna hier mit ball Kannst ja nicht mit Links alle ne? okay äh, könntest du ihn kritten das würde ihn töten aber wenn nee. ich daneben und ich habe meine heiler ja noch Von daher, gleich hat er ja daneben Nein. 80 prozent sehr gut zu treffen so gut auf Anna steht ja relativ gut, finde ich, gerade. So, warte mal. Das ist ja jetzt ein Eisenschwert, ne, aber das wird es nicht so bringen. Ah, Trick. Oh, komm mal hier. Ach, ich habe gar keinen Laden. ich glaube nicht dass ich den weg kaum. will äh, was hast du elfen nicht 34 34 das ist 21 sie überlebt hat Oh, da Gott. Ist aber niemand hier wieder in reichweite so ich glaube ich muss ja schon mal mit anderen leicht tanzen sonst kriegen wir die nicht alle weg ja yeah. Nehmen einzug so, er hat 52 erfahrungspunkte bekommen alter so was du überhaupt du hast eine donner und einfrieren Na, ich muss ich aber glaube ich so ich muss ja so ich muss die leute hier so platzieren ne, damit aneinander tanzen kann und da er ah, das macht es aber nicht so bringt aber nicht so hm, hm, hm. Hier hin, Was ne? sagen Sie hier hin, ne? Oh, perfekt. Ich wir noch was rausholen, ja? dort reicht das auch, ne? Wer bist du eigentlich? Dann wir einmal hier so. Sehr gut, wenn du klicken könntest. So, da müssen wir halt für Anna hier mit Anna hier leider schon tanzen, aber da oben sind ja genug Dinger hier. Zum Auffüllen wieder. Ja gut, dann aber den ja. So, und dann geht mal einer da rein. Sie bekommt jetzt auch bestimmt massiv Erfahrungsmittel. Ne? Oh, 70 also, du machst ihn Platz, sehr gut. Kann ich auch ein Platzieren ohne Risiken. ein Brett. Ah. Wird er nicht treffen? Aha. Oh, Schwertmeister sind so cool. Ich finde, finde so, ich find so maschinen klasse. gab es ja auch normalerweise hier in axtform ne beserker die haben normalerweise auch mal hohe krebs chance aber in dem spiel anscheinend nicht so den ja perfekt jetzt geht Clan hier rein und macht dem fertig Ich mich auch so viel sicherer jetzt alle meine Charaktere erweiterte Klasse haben so und jetzt bist eigentlich nur noch du in Reichweite ne wen triffst du alles nur er ist in Reichweite, ne so du hast 11 nicht 34 du machst sie nicht platt ne vielleicht wenn ich sie was anderes ausrüste sie wenigstens an, aber sie sollte eigentlich, ah, nee tut immer noch. So, meine Charaktere sind natürlich nicht da. Was warst du nur? purgativ und ja. Okay, sollte halt eigentlich überleben. Jetzt sowas von auf die los. aber jetzt hat lieber auf jade einsetzen sollen ja weil er sie jetzt angreift ähm, ah, doch okay. 21 ja, genau oder wird warten sollen bis er angegriffen hat Und wenn hoch ein konntest allein so, cool aber oh, wow. okay ja jetzt haben wir eigentlich hier die Auswahl mit jemandem ein Kill abzuholen, <lacht> ganz locker. Was mit dir? Hm, Silberschwert 35. Vielleicht nicht hier, vielleicht hier. und nett hatte bis jetzt noch keine Action, ja? Wow, er hätte auch mit einer P überlebt. <lacht> Okay, bis jetzt. Noch ziemlich schädlich. Oh, ist okay, Schädlichkeit, sehr gut. Das ist super langsam. Okay, die sind alle so weit entfernt. Warte mal, wer Lin? Du. mal kurz was gucken. Aber ich glaube, da will ich mir für den einen Magier aufbewahren, ne? Obwohl, wie gesagt, wir haben ja noch genug Sachen zum, zum. Äh nee mach ich nicht mit ihm, weil er kriegt mit Donner Crit chancen runtergeschraubt. Hm. Meiner Beste wäre jetzt natürlich, wenn wir ihn hier erledigen, aber er kann auch nicht angreifen. Das heißt, wir können ihn eigentlich ignorieren. Wir können ihn anlocken, mit nein, okay. Ähm... Wir müssen alle einzelne anlocken. Leider, Problem ist, er wird Fraktur wahrscheinlich auf irgendeinen einsetzen. Das heißt. Irgendein wird der Suh Suh ähm. ja, mit der so oder so treffen. Schicklichkeit 9. 34, das sind 23. Er wird mit 1 HP <lacht> leben Also alles, was ich brauche, ne? Nee, 33, 23, ja. Er wird mit einer P überleben. Aber das ist auch alles was wir brauchen, ne? Und ja, cool. Über konnte oder nicht ist egal. Wir müssen halt nur anlocken erstmal. So. so dann würde ich am liebsten ja anlocken. Und zwar, ich könnte werden gut Resistenz. Ja, gerade gesehen, hier ne? kann ich um ihn kannst Kann sie sogar kontern? Du machst nichts an Schaden, aber ist egal. Man muss ihn ja nur anlocken, dann wieder dann wieder hier gleich stehen. Ne? Den Knöpfen uns dann mit, ich würde sagen, Clan vorne. Oh hey, okay, warte mal. Ich meine, da wird sie auch getroffen, aber... So. Ausweich Minus, ist ja egal, sie überlebt hat, ne? Tut sie das? Ja, ne? Ja. Solange er nicht kritisiert ne? Das ist natürlich wieder hier. So, dann würde ich gerne dich anlocken. Und zwar mit Temera. Sonst kommt da niemand ran, ne? Nö. Ich kann auch einfach jemand dahin platzieren, sicherlich liegen. Hier. Ja. So, 35. Ich meine, mit ihr wir am sichersten, aber lass mich sie. Schicklichkeit 22, 23, perfekt. Dann würde ich dahin mehr dann packen wir ah. also ah. Oh, hier perfekt aber oh, warte mal hier perfekt nehmen nehmen beide weniger schaden cool Okay, den habe ich vergessen. kann So oh, bleibst hier. So. Anna. Warum? Ich weiß nicht, was die für Prioritäten haben, wenn es um Fraktur geht. Wir sind nicht sehr gut. Ich weiß, dass immer übertrieben von mir diese Reaktion wahrscheinlich, aber ein Prozent immer noch, dass eine Wahrscheinlichkeit besteht. Es ist eine einprozentige Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer noch da und er ist gar nicht da platziert worden. Ich habe nichts an Schaden gemacht, ne? Cool. So. Ah, gut das ist aber, sowohl Clan als auch hier Dings haben jetzt Schwerter. Sie können jetzt da reingehen und den Petman. Ich weiß noch, Leo, der war auch hier, aus Feindern feld Nein, sie erreichte nicht. Leo war doch auch hier äh, ein... Oh, perfekt. Ein, äh, Dunkelritter am Ende. Also so hießen, diese wir Briten Magier. Oder Chaosritter irgendwie so. Der, der startete auch als Magier. Glaube ich. ja nee, da war ein Magier. Nee, war der? Ich weiß nicht. Nee, da war schon dunkler Dunkelritter, nee? Und, äh, der... Ja, der meine der hat eine persönliche waffe persönliches buch von hild oder so oder wie bäume wachsen ließ Aber ich meine in seine stärke war höher als den seine magie den hast du irgendwie richtig gut irgendwie jetzt für den schwertkampf hier benutzen können ich meine er hat immer voll viel stärke Perfekt. da sind wir am level sehr gut ja, ich war schon immer diese diese diese Prinzessinnen-Klasse. Gibt gab es auch schon auf irgendwie so so Charaktere, die magisch und physisch angreifen. Ich fand die schon immer gut. möchte hm. ich 100 treffen? Nee. dann lass mal. Äh, Temera. Wo wollte ich glaube ich, hier. Ah, putsch mal, putsch mal. Ne. Voll. Das so hin. Ne. Da, ich muss ja auch ein paar Kills mit ihr holen, ne, wegen Geld. Ganz vergessen. Da, so, gib mir Geld. Sehr gut. er da. Jawohl. Ja war mir Glück. geld bekommen das ist ein guter hat sich noch mal erhöht gerade habe ich genau gesehen ja hier habe ich mal die Feuerlanze gegeben, weil ich nicht das glaube ich gut aufgehoben mit ihr aber hier rein so war mal zu treffen ja Gott also eine Prinzessin in Klasse finde ich eigentlich immer cool Magie und Schwerter hier als Schwester die war auch irgendwie so eine Klasse die war zwar keine Prinzessin aber die hatte so eine Klasse meistens sind die nie gut weil die meisten immer mehr Magie als physische Angriffe haben ist halt gut zu wissen so einen Charakter zu haben auch irgendwie sanaki gut hier aus dem elften Teil elften Teil aus dem zehnten Teil also Radiant Dawn der ja, war sie Kanzlerin oder Imperatorin ich glaube Kanzlerin war sie ne und sie hat halt weil sie nicht so eine super starke Feuermagierin Alter der hat ja nichts an aus äh, Geschwindigkeit 42 ich könnte wie viel Verteidigung der hat, man nicht mal an etwas Pech setzt der Fraktion auf uns ein. Da bringt nichts, aber kann er ja gucken. Ja jetzt es ja bis jetzt ist es noch chillig. Ne, Bis jetzt sind noch chillig. aber ändert sich bestimmt gleich Spätestens wenn der eine sich bewegt das ne? es nicht dass die mich gegen ein 20 gecaptain weisen erkämpfen kämpfen lassen war übrigens ziemlich cool gerade weil ich halt nicht so weit entfernt war ne? ich war halt nur so drei schritte entfernt und deswegen deswegen sah man dann halt auch nicht ne? ich stand so ein bisschen so ein paar schritte von ihm entfernt ne? normalerweise ist das halt ja so wenn er irgendwie so aus zehn feldern irgendwie so angreift dann sieht man nur ihn und sieht man einfach nur wieder angriff so eintrifft ne? aber, aber weil ich so nah an ihn daran stand hat man mich noch so im hintergrund gesehen da fand ich richtig cool bei ja, den einfach ja, wegen support punkte ja, perfekt war aber noch eine heilung Wenn ich bessere Stäbe benutzen würde, dann würden die natürlich mit einem Schlag hier hochgeheilt werden. Aber die kosten zu viel und mehr Heilung bedeutet mehr Erfahrungspunkte. Wenn ich auch Holung kaufen will dann würden die wahrscheinlich mit einem Schlag hier voll werden. Aber ich glaube, da wird auch mehr Erfahrungspunkte geben. Ne? Die sind halt immer so teuer. So, da trifft mich einer. Muss donner 34 überlebt mich doch, oder ruhig ich das? Ja, 11, dann da kann ich doppelt. Ah, nein, nicht du. dann äh. kann ich dich erledigen? Ich kann es Ich habe gerade gesehen, ich kann nicht erledigen. Oh hier. Den kann ich natürlich machen. Äh. Habe ich gerade gebrochen? Habe ich dich gerade mit dem Schwert angegriffen? So, ähm, danach kann ich doppeln. nicht vergessen hier erstmal. Das, jetzt mal. das ist eine Kritchance. 8. ausweichen? 13. Hau rein. Alter. Ach, weil er im Dings ist. Im oh. Wald ist ich. Kriege ihn nicht getroffen, habe ich. Ja, aber du kriegst ihn. Du machst ihn aber nicht kalt, aber du hast 57 Klitt Chance Also jetzt sowieso. Ach, natürlich. 90 Prozent, Kollege. Man kann sein ein bisschen übertreiben ja Du das nicht ausweichen sollen. Ach stimmt, sie hat ja jetzt auch hier, ne? Ja, bleiben hier. Oh. Also, was ich jetzt annehme, was dieses Kapitel von mir will, ist, dass ich, dass ich mich um die Festung kümmere und um Sigurd, und vielleicht ich unten links den Magier ignorieren, ne? weil er eindeutig heftig ist. ne? Aber ich meine, guck mal, hier viele Dinger, die ihr haben, ich muss die alle erledigen. Ne? Aha. Aha. haben wir diesen nervigen nervt überledigt so er hat jetzt leider einen frei einen freifahrtsschuss auf jeden charakter hier aber solange er nicht kritisiert sage ich alles okay er überlebt auch wir also sollten eigentlich jeder überleben lange er nicht kettet das heißt okay ach bist du ja noch hier unten von denen anlocke kommen die an alle auf mich los ich jetzt einfach. Oh, sie macht den platz äh, kann ich nicht machen ich meine ich habe vorrat aber ich bin so gierig okay so einer mit einschlag Ich habe hier Man in Lucina zu gehen war ich gut. es trifft aber wenigstens. Ja, mehr Figur, mehr HP. Hey. Da, da, dagegen muss ich Dings einsetzen, ne? Dagegen muss ich. jetzt mal gespannt. Wir haben ja am liebsten jemanden dahin schicken, der auch kontern kann direkt, weil für den Fall, dass die irgendwie sich direkt danach bewegen, kann ich wesentlich schon mal angreifen. So. Also ein Angriff, irgendwas mit Dessert. Ein Angriff muss ich auf jeden Fall, ja fangen ich meine ich muss natürlich probieren ob ich den erledigen kann ne? ah, meteor auch noch oh warte hat er irgendjemand mal aktiv ein hat er auch noch ey. Das noch schlimmer ey. und ich muss ihn dann auch noch mit schweigen treffen ne? und mein maximierten charakter ist halt wahrscheinlich so eine sache ne? ihn kann ich erledigen, aber den muss ich nicht erledigen, oder? was oh, ist das der mit der? oder oh, ist sogar der mit der. Die Frage ist jetzt natürlich, was passiert danach? Ne, kommen dann die anderen auf nicht los? Ich muss definitiv ihn erledigen. Ich kann ihn perfekt erledigen. Ich muss ihn. Tun. Der mich ja eingefridet, ne? Kannst nicht machen. So, wer trifft mich hier? Warte was? Du? Nee. Wer trifft mich hier? Was ist diese Reichweite? Hm? anscheinend bin ich in der reichweite von irgendwas aber ich sehe nicht was. irgendwie nicht so oh nein. okay aber die anderen kommen nicht Nee. Ah ja. Ich kann mich nicht hierhin bewegen, leider. Komm mal auf mich zu, bitte. Nein, zu weit. So, äh, Silberbogen, du kannst ab tanken, ne? Ja. Du mit dem Wurfball, du kannst schon auch denken ne? Aber null, aber nee, da kommt ja mehr, ne? Nee, lass mal. Aber dich kann ich einpacken. Und zwar. Hey, Idee. Ah, jetzt sind bestimmt auf die los, ne? So. Nein, ich habe gedacht, nein, vergessen. So. da es sind immer so viele leute die man da sieht ne? ja, du idiot Was ist nicht losgekommen so, der ist weg, der ist weg. Äh, irgendjemand der viel magie aushalten kann eine Crit chance acht, kein Ding. Ich packe meine Magie rein und die halten das schon aus. Vom mhm. auch da eingehen, sie hat eine Menge Resistenz, aber. Hey, mach mal so. Okay. Watch heran. So. Ha, mehr Resistenz. So, jetzt pack ich packe Stiche ein. Für weniger Schaden. Ähm. Größe hier in einer pm ist man natürlich hoch ein besser ist natürlich immer wenn meine charaktere jetzt fünf erreichen ne? damit ich sehe was die für fähigkeiten bekommen so. die können weg da gibt sogar ein level cool so, ähm, Ja. Mal weiter. Ah, mein Elf nicht, das war nicht so stark, aber ich bin schneller. Deswegen ist er stärker. Deswegen ist Geschicklichkeit der beste Wert im Spiel. Egal wie viel Schaden du machst, wenn du zweimal angreifen kannst, hast du mehr oder weniger deinen Schaden verdoppelt. Das ist das, was zählt. Ja, kannst du da reingehen und den erledigen? Da kannst du sowas von. Respekt. Ich glaube, Diamant und Alfred, sind schon alle Level 3, ne? Da müssen wir mit ihr mal aufholen. Und Ivy, Heilerin, die wir sowieso kein Problem haben, aufzuholen. Okay, du machst ihn fertig anscheinend. Hm, kann ich mit dir reingehen? Aber nee, du triffst mich ja, ne? Äh, Mehr Erfahrungspunkte, ja, ne? Aber natürlich wollen wir einfach versuchen, die da unten zu erledigen ne natürlich müssen wir versuchen habe ich noch nicht wie wahrscheinlich stärker sein als zu erledigen sein ah mein Gott so die werden sich da sowas von beide bewegen ne 55, 23, die werden definitiv irgendjemand hier erledigen. Ich glaube, ich gegen die kämpfen kann 53, das sind 33 Schaden. Ich kann mich gar nicht den nähern. Wenn ich Roy hätte, wäre nicht schlecht, ne? Weil er, okay, weiß eine Crit chance 17 Kohl, cool solange ich jemand schneller in da reinpacken, ne? solange jemand schnelleren da reinpacken, äh versuchen wir es. Problem ist, dann ist er irgendwo hier und dann ist er in Reichweite. Er ne, warte mal, er ist hier zweimal anlocken das hm. habe ich hier aus der Reichweite von meinen Heil angepackt kommen ah, guck mal, wie er abläuft, ne? Ich kann natürlich auch ihn, auf ihn Schweigen einsetzen, ne? Dann kann er im nächsten Zug nicht angreifen. da habe ich, so, hab ich mich da haben sozusagen gekümmert. Ich muss natürlich auch treffen, ne? Das ist die Sache. Wenn ich mit Dings nicht treffen werde, dann... Dann haben wir ein Problem. Da kommt da. 36 Schaden. ich bewegt er sich. So, jetzt muss ich hier aber auch... Oh, ich treffe den nicht. <lacht> Super. Ähm. Einfrieren könnte ich auch noch machen, ne? Aber... Pff. Er macht 40 Schaden, also wenn ich ihn... Wenn ich ihn wieder voll heile, dürfte dann eigentlich kein Problem sein. Ich müsste ihn mit Dings treffen mit. aber äh... oh, majolo hier. Ah, ist egal, ob getroffen. Ah, ich wünschte, ich hätte jetzt meinen Tänzer dabei. So. Mein ich meine, er kann ich kontern jetzt, ne? Aber ich kann ja noch nicht doppeln oder irgendwie so weit cool. Ist aber jetzt wenn ich wenn ich ihn ja würde, ne? Selbst das wird den nicht erledigen. So, ich muss mal hier rein mal gucken. Er trifft ihn, das heißt, er kann ihn nach festnageln. Problem ist also er ist festgenagelt, aber er kann immer noch mein Hauptcharakter treffen. Da ist auch Problem, oh, den seine Werte man auch reduziert. Genau, so jetzt muss ich ihn erledigen, aber meine Heiler müssen ich kann auch niemanden dahin packen so, natürlich doppelst du ist klar ich geschwindigkeit das also ich habe doch gerade einen wert reduziert deswegen im donner schwert aber gott sei dank ich meine, wir müssen ja alles versuchen jetzt ne? Oh, sehr gut. leben ist ja hat noch so viel ap Ach. mit einschlag ist er weg ey. ich glaube nicht, dass er machbar ist ich habe echt damit gerechnet dass wir den einen typen festnageln können aber ne. Komme mir leider nicht ran. So. Ach, er kann mich ja kontern. Nein, ich war so unglaublich kacke hier platziert, ne? aber jetzt ich kann versuchen ihn zu verschweigen, aber. Nee. Oh nein aber zwei <lacht> dammt ah. so ich muss mir das ich muss das hier haben ich muss ich muss mich hier hochhalten äh, ich muss meine dings hier haben meine tänze Und ich kann auch nicht meine strategie einsetzen mit mit zellkopf oder junaka weil magie hier dings ignorieren ausweichbonusse vom wäldern an das heißt ich kann leider nicht da reingehen und irgendjemand da reinschicken. ich meine das ist offensichtlich gedacht, dass ich da nicht reingehen ne, und den erledige. Das ist ja offensichtlich, was das Spiel von mir verlangt. Ne, aber es muss ja irgendwie möglich sein trotzdem. Ja, wie stark der Gegner ist. nur wie, ne? Ich hab jetzt, die haben auch noch Geld. Ne, das ist das Allergrößte, ja. Ich kann, ich kann mit Ike reingehen, ne? Den einen Angriff tanken, dann damit kontern, ne? Und er trifft mich nicht. Doch er trifft mich. Verdammt. Überall, wo ich mit dem einen hingehe, trifft der andere mich. Ich bin auch blöd, ne? Er kann auch nicht doppeln nicht. Ne? ja wir müssen uns erstmal um die da oben kümmern nur so wen ne? ist auch ne. die situation sieht auch nicht hübscher aus ja, Faktur, toll stärkung helfen oh. danach wie viel schaden Ey das soll level 5 sein ey. wie soll ich mich an die situation daran nähern ich verstehe halt nicht jemand hat so viel resistenz was hat fram vielleicht ist er da 24 nee, die hat auch nicht so viel hm. ganz eindeutig auf ihn losgehen Ach, da kann ich ich kann aber nur von hier dahin gehen ey. Boah. Die Situation ist noch voll zum kotzen wir okay, wir uns da oben erstmal um das ich verstehe nicht was mich da trifft wird hat hier irgendwie eingerechnet so wenn er sich bewegen würde geht nur bis da hier die leuchtenden Dinger das ist Meteor ne das also bis hier geht das deswegen verstehe ich nicht warum mir hier eine Dings angezeigt wird ne so ich, da oben ich kann doch von da aus sein überlegen ich außerdem nicht was passiert muss ich erstmal was machen oder so sobald ich die brücke aktiviert kommen wahrscheinlich die alle angerannt ne dann muss ich mich um die auch noch kümmern wahrscheinlich kommen die auf mich zu gerannt ne das kacke gerade ich damit gerechnet hat wir hier mit dings treffen mit äh... hm. das kann sie besser treffen ne? magie 18 haben hat Ist jetzt sogar mehr ich zitren oder so mitnehmen müssen ich glaube ich die meiste ich ihn treffen würde ne ja, natürlich sehr gut aber er bewegt sich nicht ne du ne. mein gefallen und trifft bitte Das muss ich ganz offensichtlich hier mit Dings wieder hochheilen. Ey. So. Ja, hochheilen. So. Mit Tänzer Dinge holen. Oh Aber oh er hat nicht so viel ab hier, sehe ich gerade. Oh, oh. Aber das ist okay. Naja. 43 ja ja ja ja okay, ich muss ja ein bisschen aufpassen glaube ich einige können das hier wohl nicht überleben wohl eigentlich schon okay hast du gerade gemacht oh, er hat den schützt er mit verdammten Dings hier beschützt ja wie auch immer die Fähigkeit aber hieß hm, das ist diese Trefferchance? Warum ist er nicht gebrochen? Ah, kann ich Konter wegen Meteor? Stimmt. Ich komme aber nicht ran. So. Oh, diese Trefferchance, ne? Macht mich fertig. ja weil vielleicht mit ihr als letztes angreifen sollen oh, die siegesprobe habe ich noch nie gesehen ich komme aber nicht ran man sage ich jetzt hängt jetzt hier gleich vom butcher und ab ey. Können wir ja überhaupt nicht. Oh Gott. Ich bin echt von Butchern abhängig hier. So, five, Oh Gott. Ich kann natürlich auch Dings einsetzen, ne? Ich muss ihn einmal treffen. Komm, einmal bitte schaffen. Danke. Nein. Okay. Also man da reingehen, so wie in beim 4. So, wen kannst du denn als angreifen? Gar keinen, weil du dich nicht bewegst. Sehr cool. So, wir müssen mal wieder runter, ne? Wir um die einen Typen, ich will ja erledigen. Versteht nicht? Ich muss es eine sehr dämliche Idee, aber... Ah, jetzt kommen sie alle, ne? Pass auf. Cool. cool. <lacht> ah, ja, klar, dass ich da nicht einfach reingehen kann, ne? mit den typen da unten da wird wahrscheinlich nichts irgendwie gar nicht hat da jetzt so viele leute sind die jetzt auf mich zukommen wahrscheinlich weil war eine menge leute da oben aber genauso lief liefert halt im fall im vier damals ab jetzt mal den ja den ja aber die schon mal Solange also sie Gott nicht auf uns losgeht, nee. ich habe ich kein Problem mit all dem, was jetzt hier passiert. Ich habe meine Dachnadel ah Ja eigentlich los, ey. Mann, er lässt mich hier nicht die Dings hier erledigen. Ja, tut mir leid, aber so geht das hier bei mir nicht. Wir machen den ja wir machen die jetzt hier unten völlig, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wenn es mich umbringt, was es höchstwahrscheinlich tun wird. So, erst einmal brauche ich hier. Mal, ob ab, halt besser... nee, du hast besser, die noch mehr magie ne? mhm. Kann ja nachgucken, Ne. Nee. was ich auch machen kann ist Er wird mich aber doppeln. Nee, widerlich. Er da voll kackiert. Hm, ich brauche Zeugs. Ich brauche einfrieren vielleicht diesmal sollten vielleicht alle leute hier in der nähe sein von vorhin konnte ich irgendwie nicht alle erreichen hm. ich überlege gerade ne? 55 55 Das auch so random irgendwie, wenn hier so ein Kapitel hat mit irgend so einem übermächtigen Gegner, ist irgendwie eine Anspielung an irgendwas. Stimmt, Aber ne wenn er aus 55 64, der macht mich fertig, ist klar. So, lass ich mal kurz rechnen. 55, ne, erst tot. 49 ja, er ist tot. Ich kann niemanden da reinpacken, der hat überlebt. Also vielleicht ist Anna. Ja. Äh, das sind, sie wird da sogar überleben. Sie hat einen langen Bogen ausgerüstet, ne? Ich kann auch Protection einsetzen. Was mache ich hier eigentlich? No Protection hm. nee, gleiche treffer chance Gleiche Trefferchance. Mal was so. Für mich, sie werden ja nicht alle, die erreichen können. Aber so Schaden. Sehr cool. So, der müsste echt nicht sein das muss ich alles mal nachschauen ähm ich muss größer hier wird aber von da getroffen, jetzt nee, gibt's wieder nicht eine hm. also, Frage, du wirst ihn erledigen. Ne? Schaden machen, damit das überhaupt funktioniert. So, er kann sich nicht bewegen, lange mich aus diesem Bereich jetzt hier fern oder den Bereich überlebe, ist alles okay. Soweit die Theorie habe ich nicht so aus dem Ja, habe ich, aber ich kann ihn nicht einsetzen. Warum nicht? a -Rang. ich habe mich rang verdammt. Hehehe. Hm, Was mache ich hier, Mann? Ah, Na, ein Schlag, ey. Ha, ah, da betrifft er sowieso nicht. Einige Leute sind einfach zu weit entfernt. Oh, komm, schaut mal. So, oh, das macht gar nicht mal so wenig Schaden. Aber das ist erde ein Reichweite? Schaden gerade. Ah. Oh mein Gott, und sie trifft auch nicht perfekt. Da Support ne? Jetzt so viel Erfahrungsmutter auch noch, Einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier noch hätte, ne? welche ich nicht machen kann, gerade weil. jetzt auch nichts, jetzt haben wir eigentlich nur ein Zug überlebt, ne? okay, sehr gut. Ah. Nein, warum reichen da nicht? Aber ist okay. Genau, fertig. Entschuldige, was ich bin mir sicher er hat überlebt ich bin mir sicher du hast halt überlebt nur schweigen mit sie einsätze Statt dann treffen nach da bringt es jetzt nicht Boah. dann ja jeder so stark sein, ne? Ich kann doch schon, ich einen Angriff überlebt. Ich weiß, was ich hätte machen sollen? Ich hätte ihr ihn einsetzen müssen, ne? Ja, ne, mache ich eigentlich? Ich wäre echt so wenig Schaden dann. Uff, guck mal hier. Naja, warte, warte, warte ich muss alles Dings ja. Nee, nicht du, verdammt. Oh mein Gott. Ich jetzt sowieso nicht mehr treffen. Doch wird sogar. Cool. Ah, jetzt sich jetzt schon wieder so mies an. Wir gehen jetzt hier rein mit urban ne? ich Muss den. Ah, fühlt sich jetzt schon wieder so billig an. Aber mein Gott, guck euch diese Situation an, die eigentlich nicht hätte machbar sein sollen. Sie hat eigentlich an gehauen. Okay, was mache ich eigentlich? Ich eigentlich... Oh. So, wir müssen mal eigentlich alles auf den einen Typen ja unleashen. mal ein mein meinen überleben. Weil er macht noch mehr Schaden. Deswegen hat er mich... wegen Magie Harmonie Macht noch mehr Schaden deswegen. Das kriegt er erstmal auf die Nase. ihn locker fertig, ist klar. So, ich muss natürlich wieder ihn hier einsetzen. Diesmal macht er sogar ein bisschen Schaden. So, festnageln bitte. Ja, die staatswerte runtersenken. senken gut. Also So. Ja, dem da. ist cool, Level 10. Sarah, ich habe irgendwie nicht bedacht, dass ich den nur erledigen muss jetzt Ich bin ja... Oh, dass sie überlebt hat, ne? Gerade so. Ah, ich habe ja Mist gebaut. Aber ist okay, weil... Sie überlebt hat. so ach wenn du den angriff aushalten willst ne? so, du musst jetzt leider treffen ein paar mal nein nein da dreck Die falsche Reihenfolge genommen an Charakteren, glaube ich. Warte mal, was machst du ihn jetzt platt? Uff. Müssen jetzt alle treffen, glaube ich, ne? Da müssen wir echt. Oh Gott. Ja, Mein Geld. Du machst ihn ja nicht platt, ne? Da können wir ihn noch mal gleich ein Zuplan festnageln. Wir sind vom Weiten angreifen. da müssen wir einfach alles auf ihn niederprasseln lassen. jetzt immer noch drei Züge aktiv ja cool so Dann macht natürlich wieder out so aber kein Ding weil festgenagelt Das müssen wir einfach nur erledigen. Kein Ding, ne?